einen wunderschönen guten Abend aus meinem Atelier. Ich bin albina Wurzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover und heute live mit dem Schritt 8 zum Erfolg, Kontrolle seines Einkommens. Ja, äh, Wir haben äh, unsere Zaubermarke ja? äh, wir brauchen so die Nummer 1, 1 mm und so ein bisschen dickeren. Und wir werden heute ein bisschen über das Geld reden. Und wie kann ich mein Geld... So investieren, damit es auch weiter Geld bringt. Und wie kann ich mich motivieren, damit ich meine Ziele so setze, damit sie mehr Geld bringen, sozusagen? Es geht um die Neurografik. Und wie ich schon gesagt habe, heute ist die Schritt 8 von 10 zum Erfolg, Kontrolle seines Einkommens. Und ich habe gesagt, bei all meinen 10 Schritten geht es darum, dass mein YouTube-Kanal wächst, ja, und ihr, im ersten Video haben wir uns Zielen gesetzt und gesagt, okay, was will ich erreichen und wenn ihr alle diese zehn Schritten nacheinander malt, dann werdet ihr sehen, wie ihr sich oder eure Business oder, weiß ich nicht, eure Liebe oder eure Gesundheit, je nachdem, was für Thema ihr habt, auf den nächsten Level bringt, ja, und... Heute, wie gesagt, fangen wir dann an. Wir brauchen Blatt Papier. Wir zeichnen immer, das ist ein Format, das ist ein offenes Zeichnen. Da brauchen wir A3 Papier und unsere Buntstiften. Ja, und man könnte natürlich aufschreiben und natürlich, wenn ihr das erstmal mit mir zeichnet, dann könnt ihr das schon überlegen, was für Business wollt ihr auf nächsten Level bringen. Und dann können wir gemeinsam, ihr könnt einfach Marker nehmen, ihr könnt einfach Blatt Papier nehmen und äh, wir fangen an mit unseren, was verdienen wir und wie müssen wir das aufteilen, damit es unseres Geld für uns arbeitet. Ja, ich drehe mein Blatt jetzt um. Es geht um die Neurografik. Neuragrafik ist schon sieben Jahren auf dem Markt. Erfinder ist Pavel Piskarow. Ich habe bei ihm so eine Weiterbildung gemacht. Ich bin Spezialistin für Neuragrafik und die, die mich nicht kennen, ich habe meine Malschule in Hannover-Kleffeld schon seit zwölf Jahren und heute in der Live-Format und alle diese videos werdet ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen und alle Schritte könnt ihr dann sehen. In Neuragrafik geht es äh, das, was wir vorzeichnen, dass es dann halt die grafische Darstellung erstmal und dann kommen wir zu, wenn wir zu Farbe kommen, die Farbe ist Emotion. Ja? Da beide ist wichtig. Und was auch sehr wichtig in Neuragrafik, Grafik, wir schreiben immer unsere Datum. Heute haben wir 18.06. 18. 2021, ich schreibe auf Uhrzeit, das ist 21.05 und das Thema ist, das ist der Schritt 8 von 10, Kontrolle seines Einkommens. Wieso ist das wichtig? Weil wenn wir dann sozusagen in zwei, drei, fünf Jahren sehen, dann können wir unsere Blatt umdrehen und sagen, okay, das waren damals meine Ziele und jetzt hat das Leben sich doch ein bisschen verändert. Jetzt habe ich ganz andere Ziele und äh, das ist auch sehr interessant in die Bilder hineinzugehen und sich neu zu entdecken. Für die Komposition nehmen wir auch unsere Marker und wir fangen an wirklich mit einem Kreis, weil es geht, wie gesagt, um die Kontrolle meines Einkommens und dieses Kreis bedeutet sozusagen alles, was ich verdiene. Und bei mir, bei allen diesen Schritten geht es um den YouTube-Kanal, um die Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Oder kann man natürlich die Frage stellen, wie kann ich Einkommen kontrollieren, wenn ich noch nichts verdiene. Aber es ist sehr spannend. Ich kann das jetzt alles so ein bisschen für mich auf dem Blatt so vorzeichnen. Sagen wir so, wenn ich 5000 Abonnenten haben, das kann ich dann jetzt hier mir als Ziel, als nächstes Ziel schreiben. Jetzt ist das Ziel 5000 Abonnenten und ab dahin könnte man schon geld verdienen schreiben wir so sagen wir so ab 500 euro ja, das ist jetzt so ganz ganz realistisch ganz klein weil ich empfehle immer äh, wenn wir mit Arbeiten, dass wir zuerst realistische Ziele setzen und dann werdet ihr sehen, dass sie sich richtig schnell in Erfüllung gehen und da könnte man das Ganze auch größer, größer und größer machen. Und egal wie viel ich verdiene, wenn ich 5000 verdiene, wenn ich 50.000 verdiene, das ist jetzt eine, nimmt ihr einfach sozusagen eure ziel ja, in diesem Kreis schreiben, ja, mein Ziel ist jetzt 5000 Abonnenten und dann kann ich ab 500 Euro passiv verdienen, ja. Und dann geht es folgendes, in Neurografien geht es immer um uns und dann könntet ihr in die Mitte einen Punkt machen und sagen, ich bin wertvoll. Es ist sehr, sehr wichtig. Und dann von diesem Kreis ziehen wir so eine Linie raus. Die neurographische Linie geht, wo wir die nicht sehen möchten sozusagen und sie wiederholt sich gar nicht auf seinen Wegen. Ja, das ist ganz wichtig. Über neurografische grafische Linie könnt ihr auch auf meinem YouTube Kanal bei neura Art einige Videos schon finden, wo ich das Ganze erkläre. So, ich bin wertvoll und das Ersten, wenn ich Geld bezahlen sollte, das sollte ich mich kümmern um meine Sicherheit. Und hier entsteht schon so ein Kreis, ja. Da kann ich dann hier so einen Kreis machen. Und dann kann ich so sagen, okay, 10% geht auf meine Sicherheit. Ja? Das ist sozusagen das, ist das, was ich spare jeden Monat. Mindestens. Ja, so. Und das äh, sollte ich dann nicht einfassen. Und dann gehe ich weiter. Und es ist auch ganz wichtig: da sagte man auch, äh, wenn ihr einen Finanzkurs besucht oder so, den ersten Mensch, den ihr bezahlen sollt, das seid ihr selber. Ja, grafische Linie. Dann habt ihr ihr Lohn gekriegt. Ja, und äh, dann äh, von diesem Lohn gehen ca. 30 Prozent das sind so die laufenden Kosten. Ja, die haben wir auch immer. Ja, dann gehen wir weiter. Äh, damit wir etwas Neues kreieren, damit wir etwas Neues machen, dann brauchen wir auch uns weiterzubilden. So. Ziehe ich auch noch eine grafische Linie? Ja, und äh, für die Weiterbildung dann entsteht hier so bei mir so hieß ein kleines Kreis, aber das würde ich genauso machen wie den Hand jetzt mir das macht. Für die Weiterbildung sollten wir circa 20 Prozent von unserem sozusagen Einkommen abgeben ja und so können wir immer was neues kreieren immer was neues entdecken und wo ich das so erzähle dann wollte ich dieses kreis größer machen weil genau da passieren die wunder ja das ist so wie bei pflanzen entweder wachsen die pflanzen oder gehen sie ein ja und wenn wir uns nicht weiterbilden dann bleiben wir so auf eine stelle stellen und wir entwickeln uns nicht weiter und das ist natürlich sehr sehr sehr schade ja und dann ist ein spannendes Thema, äh, das ist dann aktive Investitionen. Ja? Und das ist auch ungefähr, das ist jetzt, was ich erzähle, das ist so reine Theorie. Äh, die manchen, die sich schon mit dem Thema Geld beschäftigen, sie wissen das. Das ist jetzt ganz einfache Sachen, aber wenn man nach diesen Kriterien das so lebt, dann könnte man auch viel, viel, viel mehr erreichen. Und das sind aktive Investitionen, das ist praktisch das, was auf Dauer Geld bringt, ja, das müssen wir Geld verdienen und weiter investieren, ja, in sich und dann, sagen wir, in Immobilien und so weiter. Und so haben wir praktisch 10%, 30%, 20% und hier haben wir auch 20%. Das sind die aktiven Investitionen, so haben wir jetzt unsere 80% schon erschöpft. und es ist ganz oft, dass wir in Europa und nicht nur, haben verschiedene Krediten genommen und das ist auch sehr wichtig, dass wir die auch abbezahlen und das ist ungefähr auch, sollte nicht mehr als 20% von seinem Einkommen sein, sonst geht er kaputt, ja. 20% das sind die Kredite ja. und so haben wir jetzt unseren äh, Kreis gemacht und so könnte man so sagen okay so kann ich schematisch darstellen wie kann ich meine äh, Einkommen sozusagen kontrollieren und dann wenn es konkreter geht dann kann man sagen okay was brauche ich für mein Wachstum von meinem YouTube-Kanal welche Investition brauche ich sollte in erster Linie sozusagen das passiert auch wenn er noch nicht so viel verdient ich verdiene mit meinem YouTube-Kanal noch kein Geld aber was investiere ich das wichtigste was wir haben das ist unsere Zeit ja? und äh, am Anfang investieren wir wenn wir neue Business aufbauen dann investieren wir entweder viel Zeit oder viel Geld ja <lacht> je nachdem <lacht> was man so im Überfluss hat Aber ganz viele Unternehmen am Anfang haben eher weniger Geld ja und das ist dann auch sehr wichtig dass man sagt okay am Anfang investiere ich meine Zeit und so kann ich weiter wachsen und dann könnt ihr jetzt ihr könnt weiter überlegen was brauche ich noch also, was ist, was ist für mich Kontrolle meines Einkommens? ja Wie kann ich meine Einkommen kontrollieren und wie kann ich die richtig sozusagen verteilen, damit ich weiter wachsen kann und jeden Tag einfach glücklich und zufrieden jeden Tag in, in Bett gehe? Ja? Und ähm, ihr könnt auch überlegen, okay. Uh, zum Beispiel, es kommt bei mir so jetzt die Gedanke, wenn ich bei Krediten bin, dann wollte ich noch eine Linie ziehen und ich habe das zum Beispiel in Deutschland nochmal studiert und das war für mich, obwohl ich das noch weiter sozusagen meine BAföG weiter bezahle, das war eine sehr gute Investition, die mich einfach weiterbringt, ja und so kann ich das sagen, okay. Manche Krediten sind eine sehr gute Investition in die Zukunft, weil ohne Studium war, wäre einiges bei mir, naja, anderes gewesen, sage ich so. Aber da habe ich schon eine gute grundlegende Wissens gekriegt und das ist unser Thema, so nächste Thema so, weil äh, wenn wir etwas aufbauen, dann brauchen wir bestimmte Wissens, äh, bestimmte Erfahrung und das sammeln wir halt mit der Zeit und äh, was ist neuer grafik äh, ich denke die alle die mit mir das schon mal gemacht haben wissen wir machen erstmal sozusagen unsere grafische darstellung und dann äh, runden wir alle ecken ab ja und wenn diese linie zum beispiel hier die geht irgendwie nicht weiter und das gefällt mir nicht dann kann ich die noch weiter rausziehen aus diesem kreis und das ist sozusagen einiges, was mir in Grafik auch sehr gefällt, dass wir das an Universum weitergeben. Ja? Und dann geht es weiter mit der Abrundung. Dafür brauche ich kleinere äh, Marker, weil das ist mit, dünnen, mit dünneren Marker ist das viel einfacher, das Ganze abzurunden. Da muss ich jetzt nur gucken. Welche. So, dann habe ich richtig Dünnen. Und dann kann ich in die Ecken dann richtig alle Ecken abrunden und er solltet verstehen, wir machen in eurer Grafik, wir machen solche Netze, wir bauen solche Netze, die dann weiter in Universum gehen und das ist alles im Fluss, wir verbinden uns mit bestimmten Wissens, mit unseren Erfolgen. Und hier verbinden wir uns mit einem Thema, mit Thema Geld. Weil ich sage immer, das ist so ein Thema, die <lacht> ja, nicht viele reden darüber, obwohl das ist, ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Geld wir wohnen in, ich sage immer, wir sind nicht tibetische München, wir wohnen in einer materiellen Welt und da könnte man ruhig sagen, okay, ich liebe das Geld, das ist mir wichtig, ich liebe meinen Beruf und ich bin ganz, ganz, ganz glücklich, dass ich ja, mit meinen Können auch Geld verdienen könnte und es geht nicht nur darum, dass ich mit das, was ich mache, nur meine Rechnungen bezahlen könnte, ja, dafür sind dann nur 30 Prozent. Das ist das Wichtigste, dass wir versuchen, mit unserem Tun so weit zu kommen, dass wir nur 30 Prozent für unsere laufenden Kosten bezahlen und der Rest sind unsere Sicherheit, unsere Investitionen, unsere Weiterbildung und so weiter. Und natürlich wird eine oder andere sagen, aber wie, ich bin eingestellter und kann jetzt gar nichts, <lacht> ja, <lacht> komme aus meinem Hamsterrand und ich kann, dann geht 80% von das, was ich jetzt verdiene, auf meine Rechnungen und dann bleibt so wenig für mein Leben und dann könnt ihr natürlich überlegen, was kann ich noch machen, was macht mir Spaß, wie kann ich mich weiterbilden, vielleicht neue Beruf, ausüben und, und, und. Es gibt der Welt ist volle Möglichkeiten und hier in Europa sowieso. Ich komme ursprünglich aus Usbekistan. Ich liebe dieses Land. Ich bin dort geboren. Ich habe in Moskau studiert, aber ich sage immer wieder, hier in Europa haben wir so unendlich viele Möglichkeiten. Der Welt ist wirklich viel, viel, viel offener. Und es ist schade, wenn ein oder andere sagt, nee, ich kann nichts ändern. Ich hasse meinen Job oder so, aber ist halt mein Schicksal. Nein, liebe Leute, ich wollte euch sagen, wir können alles ändern. Und bei Grafik ist jetzt, wenn ihr anfängt, das Ganze abzurunden, dann werdet ihr merken, dass zu euch auch verschiedene Ideen kommen vielleicht ich bin jetzt hier bei 20 Prozent bei Weiterbildung und ich überlege schon was möchte ich als nächste äh, ja wo will ich investieren sozusagen damit mein YouTube-Kanal mir auch so weiter äh, Geld dass ich mit YouTube-Kanal auch Geld verdienen kann. Das erste Ziel war bei mir so 1000 Abonnenten. Das ist jetzt erreicht. Und das ist das nächste Ziel sozusagen. Und wie kann ich damit mit Spaß und Freude Geld verdienen? Und, und was muss ich außer Zeit? sozusagen investieren und hier steht das Geld und ich habe schon lange gesagt, dass es bei mir die nächste Investition, was es steht, außer Geld, das brauche ich ein Mikro, weil manche sagen, wenn ich zum Beispiel andere Techniken anbiete, so Puring oder so, dann ist meine Stimme so ein bisschen äh, weg und das das, was ich unbedingt investieren sollte um das ist sozusagen ein Mikro zu kaufen. Ja, und ihr könnte weiter bei euch überlegen, okay, äh, was gehört zu dem aktiven Investitionen? Ja, wo könnt ihr investieren, damit es das sozusagen langfristig auch euch dass, dass ihr langfristig passiv, passiv Geld verdient ja es können Aktien sein es können Immobilien sein ich habe ich schon gesagt, ja, hier kommt dann so ein Kreis und vielleicht bezeichne ich hier als Immobilien. Das wollte ich natürlich mit mir verbinden. Ja, die Linien bei diesen Kompositionen ziehen wir die alle Linien aus der Mitte. Ja. und dann mache ich hier Immobilien. Und ihr überlegt, wo wollt ihr investieren? Ja. Wo wollt ihr eure 20% investieren, damit das richtig? Heute geht es nur um so ein bisschen, so, das ist so ein kleines Einblick, wie kann ich mein Geld verteilen, damit Geld auf mich arbeitet. Damit ich nicht nur arbeite, um meine Rechnungen zu bezahlen, sondern langfristig so eine Sicherheit für mich schaffe. Und dann fange ich an so investieren dass das geld auf mich arbeitet ja das ist so eine wichtige sache und bei neurografik grafik wir gehen äh, wie ihr sieht ich ziehe jetzt dünnere linien raus ja ich habe so äh, möchte ich noch paar dünnere linien rausziehen und so sieht das schon so wie gesagt das thema ist kontrolle so sieht das schon so ein bisschen wie auge aus ja man sollte lernen, ein Leben loszulassen. ja, Aber das, was das Thema Geld betrifft, das ist ganz wichtig, dass wir ganz genau wissen, das sollte ich auch lernen, weil ich bin selbstständig schon seit zwölf Jahren, aber ich wüsste nicht immer, wie viel Schüler ich habe, zum Beispiel wie viel Geld ich verdiene und so weiter. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt und er meinte, ne, Albina, das geht so gar nichts. Das musst du ganz genau wissen, was für Ziele willst du haben, wie viel verdienst du, weil bei Selbstständigen wird das so gezählt, immer ähm, jeder Monat ist anderes, das ist dann unterschiedlich, das ist nicht, dass das jeder Monat gleich ist, deswegen war das für mich pauschal ungefähr, einige kommen, einige gehen, aber seitdem ich das so mache, kann ich euch sagen, mein Geschäft wächst und ähm, dann weiß ich ganz genau, wie viel kann ich sozusagen spendieren, wie viel kann ich investieren, weil wir haben jetzt überhaupt nicht über die Spende geredet. Und damit das Gleichgewicht bleibt, dann sollten wir auch nicht vergessen, dass es, ich würde das gefühlt, wollte ich das hier, so dieses Kreis machen. Das wird unsere vorletzte Schritt bei zehn Schritten zum Erfolg, das ist die Spende. Das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Und wenn er am Anfang noch nicht so viel Geld hat, zum Beispiel die, die Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, dann bauen die Schulen in Afrika, Sie unterstützen unterschiedliche Projekte in die Welt, äh, dann ja, pflanzen die Bäume, damit es der Welt grüner wird. Es gibt so viele verschiedene Aktionen, ja, und wieso macht man das? Damit man wirklich ähm, das Geld so ein bisschen in Fluss bringt, ja. Spende ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Und wenn ihr zu viel Kredite habt und noch nicht abgeben könnt, dann könnt ihr zum Beispiel ähm, eure Zeit spendieren, ja, irgendwelche Aktionen machen, weiß ich nicht, Lesungen in Alzheimer, dass ihr die Freude den Menschen bereitet. das solltet ihr ja das für euch finden. Was macht mich glücklich beim Dienen? Wie kann ich den Menschen dienen? Was kann ich Menschen geben? Weil das muss man auch nicht vergessen. Und schauen Sie mal, jetzt <lacht> wollte ich das hier meine Spende, die so ein bisschen größer machen. Das war erstmal so richtig klein. weil das ist interessanterweise gibt es ein schönes Spruch wer gibt gewinnt ja. und äh, wie gesagt wir hier in Europa können auch vieles machen vieles geben und das ist ein sehr schönes Gefühl und wie gesagt wenn er das auch nur so jemandem ein schönes Lächeln schenkt der so grimmig <lacht> bei der Kasse steht, dann habt ihr auch schon eine sehr schöne Spende gemacht, ja. Spende ist es nicht immer Geld, ja, wenn ihr kein Geld habt, müsst ihr keine großen Spenden machen, aber sonst sagt man, dass es immer so, auch bei der Spende ca. 10% äh, muss man das auch äh, ja, weitergeben, damit das Geld im Fluss bleibt, bleibt ja. So. so ist meine Komposition ist zu Ende und ich sehe schon, dass es dann so die Auge fängt an sozusagen so ein bisschen schauen, was da alles passiert. Ihr könnt ihr natürlich weiter zum Beispiel äh, bei euren Bildern sehen, damit es gleich Gewicht kommt, dass es bei mir hier so ein bisschen zu leer. Und wie gesagt, heute ziehen wir alle unsere neurographischen Linien aus der Mitte. Ja, und nach außen das ist heute unser algorithmus ja und schauen sie mal wenn ich diese kleine linien anziehe sozusagen reinziehe dann fängt mein bild auch weiter zu leben weiter sich zu bewegen und so weiter Und wenn die Komposition fertig ist, weil wenn wir neue Linien angezogen haben, dann runden wir alle Ecken ab. Das wird alles abgerundet. Zack, zack, zack. Und dann fangen wir an, das Ganze anzumalen. Und wenn wir das einmalen bei Neurografik ist die Farbe, ist das immer eine Emotion. Da Sie, könnt ihr euch die Frage stellen, welche Farbe hat zum Beispiel Geld für mich, ja? Und oder welche Farbe hat Kontrolle für mich, ja? Wir haben heute das Thema Kontrolle seines Einkommens und ich bin jetzt bei Farbe Grün gelandet. Mich würde immer interessieren, diejenigen, die die Bilder danach malen, weil viele sagen, dass ich zu schnell <lacht> male und zeichne, dass ihr mir eure Bilder schickt und äh, für mich ist das heute Farbe grün. Ich habe grüne Augen und ich dachte okay, wenn das um mein Geld geht und um die Kontrolle meines Einkommens geht, dann mache ich das richtig mit Grün. Ja. Und wie mal die Farbe bei Grafik ist das immer Emotion. Und damit man das verständlich macht, nochmal zum Thema, wie kann ich das kontrollieren? Wie kann man das bei den Zahlen nochmal sagen? Da kann ich sagen, okay, wenn ich passiv bei YouTube 500, weil das, es betrifft alle und eure Einkommen, ja? Zum Beispiel, ihr habt ein Network Marketing zum Beispiel aufgebaut oder ihr habt einen festen Job, und dann habt ihr einen Nebenjob oder ihr habt dann, was weiß ich für 100 Euro Job, ja, das ist, wir sind alle unterschiedlich, oder er hat eine Provision gekriegt, wir verkaufen einem Haus, ja, es betrifft immer alles, was wir verdienen, kommt in diesen grünen Topf sozusagen, <lacht> ja, und dann, ich habe das jetzt hier, wie gesagt, bei mir geht es um ja, Wachstum von meinem YouTube-Kanal, und ich sage jetzt, Ziel 5.000 Abonnenten, dann kann ich ca. 500 Euro verdienen, und wie werden dann meine Zahlen aussehen, äh, sagen wir so, dann habe ich mein Ziel, meine äh, 5000 500, äh, Abonnenten, ja, komischerweise, als ich erst den Schritt gemacht habe, dann war mein Ziel 500, das habe ich jetzt schon längst verdoppelt, jetzt ist das nächste Ziel 5000, ja, das macht auch Spaß, das ist auch so ein bisschen wie im Sport. Ja, das ist das und natürlich wollte ich mein Ziel auch so ein bisschen reinziehen mit dieser Farbe Zack. so und dann ein bisschen auch rausziehen. Ja, und hier seid ihr Künstler. Ja, ihr könntet dann schon so machen, wie es euch gefällt. Ja, so viel Linien reinziehen, wie ihr wollt. Wichtig ist, wenn ihr neue Linien zieht, dann alles abrunden. Ja, das ist wichtig. Ja, so und. Nochmal, wie sieht das mit dem Zahlen aus? Dann habe ich mein Ziel 5000 Abonnenten, dann habt ihr natürlich da eure Ziel und hier ist das jetzt dieses passives Einkommen 500 Euro und dann beginnt dieses Spiel von diesen 500 Euro, kann ich sozusagen äh, 10% spendieren, ja? dann gebe ich 10% für die Spende. Das ist dann 50 Euro, ja. kann ich mir dann so aufschreiben, 50 Euro Spende jeden Monat, ja, zum Beispiel, ja. Und dann gucke ich dann, so die Kredite, dann habe ich 10% für die Spende, Kredite kann ich dann auch von anderen Sachen nehmen, dann würde ich für Kredite auch von dieser Summe auch noch 50 Euro nehmen, ja. Dann habe ich praktisch diese Summe, diese 20% in zwei Teilen geteilt, 10% für die Kredite, und zehn Prozent na naja, wenn ihr keine Krediten habt dann könnt ihr das auf eure Sicherheit ja das ist hier so 10% Prozent war unsere Sicherheit und dann könnt ihr dann von diesem verdienst sozusagen verteilt es sich hier so 50 Euro lege ich dann zu meine Sicherheit ja und dann gehe ich weiter und wenn man das natürlich so zehn Jahren macht so nach diesem Schema hier früher man das anfängt desto mehr werden wir sozusagen von diesen Sicherheit haben, desto mehr werden wir hier bei den aktiven Investitionen, das ist so 20%. Und wenn ich nur 500 Euro verdiene und jeden Monat, wenn ich dann hier 100 Euro lege, da könnte man dann auch nach einigen Jahren eine schöne Summe haben. Und wenn man nie anfängt, dann bleibt man immer nur da wo man steht, ja, dann mache ich so, wie gesagt, ich mache jetzt hier so richtig, richtig so mit kleinen Summen, damit das jeder versteht, das könnt ihr auch mit eure für 100 Euro Job machen, oder, wie gesagt, oder, oder, oder. So, und dann kommen wir, natürlich laufende Kosten werden von meinem YouTube-Kanal nicht bezahlt, das ist nur eine nette Einkommen, und dann kann ich dieses Geld sozusagen in mich investieren, ja, sagen wir so hier, mache ich ein grünes Kreis und dann mache ich mir Spaß und Freude, muss auch sein. Ich kann das zum Beispiel in neue Farben investieren oder, oder, oder, ja. So. Aber wenn, äh, wenn ihr zeichnet äh, sozusagen, was wie kann ich Kontrolle über mein Einkommen übernehmen und der die ganze Budget nimmt, dann ist das natürlich wichtig, dass wir diese 30% für unsere laufenden Kosten dann haben. Und das Ziel ist, dass man sozusagen, dass das weniger als 50% hat, ja. Weil wenn, wenn mehr als 50% auf laufende Kosten geht, dann wird natürlich schwierig zu sparen. Dann muss man die Möglichkeiten suchen, wo wir mehr verdienen können, ja. So und dann hatten wir noch hier einen Kreis. Das ist so unsere Weiterbildung, ja. Das wäre sozusagen 100 Euro könnte ich für meine Weiterbildung ausgeben und ich liebe verschiedene Seminare zu besuchen, weil das ist wirklich so, dass man bei anderen viel schneller lernen könnte und es gibt zurzeit so viele möglichkeiten wo man so viele interessante menschen bei verschiedenen veranstaltungen treffen könnte das leben wird langsam auch wieder normal und das ist natürlich wichtig dass es hier spaß und freude und dann gleich hier investitionen in sich ja das ist auch eine wichtige Sache, ja, Weiterbildung und so. Seminare, Weiterbildungen, Bücher, das zum Beispiel, das könnte auch Sport sein, weil ich habe jetzt einen Personaltrainer, wir machen jeden Freitag einen Sport, einen Teil, und das ist echt eine coole Sache, da motivieren wir uns gegenseitig und so weiter und so weiter und so weiter. Und so äh, wächst unser Bild, ja und äh, wir können sehen, okay, was für Farbe fehlt mir noch, was für Farbe will ich noch da geben und wie gesagt, es geht heute um das Thema Geld und ich denke, ich brauche hier so ein bisschen goldige Farbe dazu und das ist noch so ein bisschen zu hell gefühlt Dann nehme ich den Ton den Gelb Gelb ist die Sonne, das ist die Freude. Das ist auch, wenn man nach Chakren geht, dass es auch so ein bisschen macht. Ja? <lacht> Je nachdem. Ja? Und dann gehe ich auch nach unten. Wollte ich auch ein bisschen von diesem Ton auch dazu geben. Und hier war das Thema bei mir Zeit. Das ist die Investition, was investiert man am Anfang, wenn man ein neues Business aufbaut, ja, entweder Zeit oder Geld, ja, ist halt so. Bei meiner Malschule hat es ca. drei Jahre gedauert, bis ich dann so angefangen habe, damit Geld zu verdienen, Erstmal war. Aber ich sage, in Deutschland, Gott sei Dank, ist das so vieles möglich. Wir kriegen auch so Unterstützungen, wenn man Ideen hat, wenn man kreative Ideen hat. Da könnte man auch, ähm, ja, Businessplan schreiben und loslegen, ja. Aber es ist natürlich ein Prozess, das muss man nicht vergessen. Und hier bei mir kommt so irgendwelche Kreischen und dann würde ich dann auch einziehen. Ja. Und wie gesagt, bei diesem Format zeichne ich nicht ziemlich schnell, es geht um die Methode, es geht um die Technik. Und es würde mich natürlich sehr, sehr, sehr interessieren, wenn ihr eure Bilder... Danach zeichnet und fertig seid, dass ihr mir das schickt, weil das ist für mich immer wieder Inspiration, Puh, wie eure Farben aussehen, wie eure Bilder aussehen und ich bin natürlich immer sehr glücklich, wenn ihr mir schreibt, oh, du begleitest, ich mache das jede Woche mit dir und du begleitest gerade meine Selbstständigkeit, das ist natürlich für mich die schönste, weil ich liebe wie gesagt diese technik sie kann ich sagen sie hat mein leben verändert und wenn ich euch damit auch so ein bisschen helfen kann eure business auf neue level zu bringen dann bin ich auch sehr glücklich und dankbar und das ist sozusagen gehört zu meiner spende an euch damit ihr mit mir vielleicht weiter wächst und eure Grenzen sozusagen überspringt, über eure Grenzen springt und vielleicht auch etwas Neues anfängt und dann sagt, okay, ich versuche es, ja. So, äh, das war jetzt die Komposition, dann haben wir die Farbe reingebracht und das ist jetzt bei Neuragrafik, es ist ein sehr wichtiges Thema, wir können planen und das ist im Leben ab und zu auch sehr schwierig. Wir planen und dann sollten wir auch... Äh, Loslassen lernen, ja, dass man das nicht so stark krämpft und jede fünf Minuten guckt, oh, ist das jetzt noch ein Abonnent zu viel oder zu wenig ist jemand abgesprungen und so weiter und natürlich bei euch, bei euren Themen. Es ist wichtig, das Nötigste zu machen und dann loszulassen und mit neuer Grafik ist das super tolle Sache. Ich nehme den Marker, das ist die 3,8 mm das ist so ziemlich dicker im Vergleich zu diesem. Ja, das ist viermal so breit sozusagen. Und ich nenne das, das ist ein General. Und das ist so wie ein Gebet, ein Universum, ein Gott. Ich mache alles, was in meinen Macht ist, aber ich bin. Ja, vertraue und lasse los. Und heute haben wir diese Komposition, dass wir aus der Mitte gehen und dann ich vertraue und lasse los. Ich vertraue und lasse los. Und nochmal, ich vertraue und lasse los. Wie viele Linien ihr macht, das ist eure Entscheidung, ja. Wichtig ist, dass diese Linien, diese Kraftlinien richtig auf dem Bild obendrauf liegen. So zeigen wir, dass es irgendwelche höhere Macht gibt, die uns hilft. Das ist sehr wichtig, ja. Und das hilft wirklich, ja. Ich weiß, ich zeichne, ich neurografiere schon seit drei Jahren und alles, was ich in meinem Leben angezogen habe, das ist einfach unglaublich. Deswegen kann ich nur sagen, ich vertraue und lasse los und mache das, was in meinem Macht steht. Ich mache Weiterbildungen, ich bewege mich weiter und genau das empfehle ich auch euch. Und natürlich, wenn die Kraftlinien schon da sind, dann machen wir die sozusagen, äh, wir runden das auch ab und bringen in unseren Bild rein. Ja? Alle Ecken und Kanten werden dann zusammengebunden, da wo die Kraftlinien drauf waren, da gucken wir bei jeder Ecke und verbinden wir das. Und äh, Neurografik ist so eine Technik, wo man mit sich alleine bleibt. Ja? Wie gesagt, ich gebe euch nur kleine Impulse, nachdenken, überlegen. Solltet ihr selber, und das ist eine Technik, die Veränderungen in Leben einzieht. Und äh, wenn ihr keine Veränderungen wollt, dann Finger weg von eurer Grafik, weil die macht sucht sich. <lacht> Ab und zu reichen mir 20 Minuten, wo ich sage: Okay, das will ich verändern, das will ich anziehen, zack gemacht. In einem Tag ist das schon erledigt. Und das ist natürlich, ja, <lacht> ich habe mir gemalt, dass ich so 78 Kilo wiegen sollte nach bestimmten Algorithmus, und dann zicke zacke habe ich jetzt Personaltrainer, und das ist alles möglich, ja? äh, Das ist sozusagen, ich benehme das als Neurografik, als Yoga für Gehirn, weil wenn wir zeichnen, dann sind wir, sind wir mit uns, äh, und da kommen so viele Ideen, und wenn ich zum Beispiel alleine für mich zeichne, dann mache ich irgendwelche Meditationsmusik und es geht los. Und es ist auch sehr wichtig, liebe Leute, ich habe auf meinem YouTube-Kanal schon sieben Schritte pro Tag, nur ein Schritt. Weil sonst überfordert ihr euch und das wollen wir nicht. Ja? Deswegen, ein Tag, ein Thema. Was auch interessant ist, ihr könnt für ein Thema sozusagen mehrere Bilder malen. Ja? Ihr habt so eine Herausforderung, dann könnt ihr das äh, so in einem Tag zu einem Thema mehrere Bilder malen. Aber zu verschiedenen Themen bitte pro Tag nur ein Thema. Ja? Sonst ist das einfach zu viel. Das ist nur eine Empfehlung. Ihr seid Künstler, alle die neurografieren, Schöpfer seines Lebens. Wir kreieren unsere Leben selber. Wir machen, wir runden alles ab, was es uns nicht gefällt. Wir ziehen die Sachen an, die uns gefallen. Aber pro Tag noch ein Thema. So, und jetzt wie ihr seht, wir haben das jetzt diese Kraftlinien, das ist ein sehr leichtes Bild geworden und diese Kraftlinien liegen so richtig auf dem Bild. Und am Ende ist es immer immer wichtig, dass wir, wenn wir zum Ende sind, sozusagen wenn das Bild fertig ist, dann drehen wir unsere Blatt zurück und lesen wir unseres Thema. Was haben wir für Thema gemacht? Und das ist jetzt hier, okay, Schritt 8 von 10, Kontrolle seines Einkommens will ich das wirklich kontrollieren, sollen meine Ankommen kontrolliert werden, das, wir kommen sozusagen zu unseren Antworten, das äh, Schritt heißt Fixierung, ja? was will ich auf mein Bild fixieren? Und ich habe am Anfang gesagt, dass das ist Kontrolle für mich ist so ein bisschen so wie Auge und ich würde das hier so wirklich genauso machen, der Kreis ist schon da. Den würde ich jetzt auch so lassen und dann mache ich hier wirklich so wie ein Auge das wollte ich heute so machen das ist dann mache ich dann Schritt sozusagen eine Bogen oben und hier mache ich dann so richtig so eine äh, einen Trennsack und ich mache eine Linie unten ja so das ist, wenn das um die Kontrolle geht, dann ist das für mich so wirklich Auge dran das ist meine Fixierung und natürlich, wenn wir das fixiert haben sollten wir auch alle Ecken und Kanten abrunden und ich sage immer, bei diesem Moment lasse ich euch alleine weil wenn wir zur Fixierung kommen dann sind wir sozusagen am Ende von unseren Gedanken. Das ganze Bild wird dafür gemacht, zu diesen Antwort auf unsere Frage, die wir am Anfang gestellt haben oder zu unserem Thema. Und dann ist das ganz wichtig, dass ihr alleine mit euch seid. Und alle diese, das wollte ich nur in kleiner Stelle zeigen, alle diese Verbindungen überall, die, die entstanden sind, dann wieder mit Dünenstift stift abrunden ich werde das auch gleich alles abrunden und dann natürlich poste ich das fertige bild auf meinem äh, account bei den instagram und bei facebook da könnt ihr das nachgucken was ich mit abrunden meine und hier damit meine Augen auch damit alle ecken verschwinden dann mache ich dann hier so ein paar Linien, die dann auch weitergehen und hier auch und dann hier auch abrunden und hier würde ich auch einen Kreis machen. So. Und ihr seid Künstler, ihr könntet das weiter zu Ende machen. Ich würde das auch zu Ende machen. Sozusagen alles abrunden. Vielleicht würde ich dazu noch ein paar andere Farben machen. Ich drehe jetzt meine Kamera rum. Und so und ich sage euch, oh, es glänzt alles. Ich sage euch vielen lieben Dank, dass ihr mit mir waren dass ihr diesen Schritt mitgezeichnet habt oder mitgehört habt. Und ich freue mich auf eure Bilder. Und nächsten Freitag um 21 Uhr auf Dara Kunstschule auf dem Facebook zeichnen wir Schritt 9 von 10 bestimmte Wissens. Weil wenn wir ein Business aufbauen, brauchen wir bestimmte Wissens. Und jetzt ist die Frage an euch oder eine Aufgabe für euch für eine Woche: Wo seid, wo bist du eine Experte? was kannst du diesen Welt anbieten, wo ist dein Herz, wofür brennst du und was macht dich wirklich, wirklich glücklich. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend und bis zum nächsten Mal. Jetzt werde ich die Tage sozusagen so erscheinen, wie ich bin, weil Freitag mache ich jetzt Sport und ich habe mir gedacht, die Haut, die ist jetzt so erholt. Und das würde ich einfach, sozusagen Wahrheit ohne Schminke, einfach so mich zu präsentieren, wie ich bin. Ich finde, das ist auch eine interessante, natürliche Weise, sich zu zeigen nach dem Sport. Das wünsche ich euch auch, dass ihr euch liebt, so wie ihr seid und schätzt, so wie ihr seid. Seien Sie glücklich mit sich selber zufrieden und hauptsache gesund und bis zum nächsten mal eure dara liebe grüße und bis bald